Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir haben letztes Mal uns angeschaut, wie wir eine, ein Skript programmieren oder ein Skript schreiben, dass die LED auf unserem, ähm, dass wir auf unserem Breadboard, also die Schaltung mit der LED, die wir auf unserem Breadboard gesteckt haben, so, ähm, blinken lässt. Ich bin jetzt schon etwas, ähm, Durcheinander, mehr oder weniger. es ist der vierte, der vierte Aufnahmeversuch dieses Videos. Und es wird nicht einfacher. Es geht meistens eigentlich um den Ton. Weil ihr werdet wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass meine Sprachqualität um einiges besser ist wie sonst. Es liegt daran, dass ich jetzt nicht mehr mein doch relativ billiges Headset-Mikrofon habe, sondern ein ziemlich professionelles Studio-Mikrofon, Das ist der T-Bone. SC440 USB, Über das werde ich in gleich dem ersten ähm, Random Video am Montag einen, Re einen Review machen, praktisch, oder ein spätes Unboxing, wenn man so will, und ja, das ursacht momentan eben noch einige Konfigurationsprobleme, aber ja, ähm, wie gesagt, haben wir letztes Mal ein Skript gemacht, das unsere LED blinken lässt, unsere GPIO LED. Und wir wollen dieses Skript ähm, jetzt von Shell auf Python mehr oder weniger portieren, damit wir möglichst die wichtigsten Sprachen abdecken oder die wichtigsten Skriptsprachen auf dem Raspberry Pi. Ich sollte mich da klarer ausdrücken. Ja, gut. Ähm, ich habe dieses Mal das Skript gleich vorbereitet. Im Vorhinein, also ich habe ich werde es nicht wie beim bei dem Shell-Part praktisch, jede Zeile einzeln runtertippen, Weil das bei Python doch, es, es sind die Befehle, ich bin nicht so vertraut damit, mit den Befehlen, weil ich das eigentlich meistens in Shell mache. Und sie sind auch ähm, komplizierter, mehr oder weniger. Und daher habe ich das jetzt einfach vorbereitet und werde euch das Zeile für Zeile erklären. Aber bevor wir überhaupt mal anfangen können mit dem GPIO Python ähm, herum müssen wir zuerst etwas installieren und zwar eine Bibliothek, nämlich die WiringPy2 Bibliothek ähm, für Python, die ist nicht standardmäßig im ähm, WiringPy Paket ähm, inkludiert praktisch und da müssen wir eben zuerst einige Abhängigkeiten installieren und die wären. Um, wir müssen den Befehl, also wieder unseren Paketmanager ausführen. Es ist das Geben mit sudo, also als rot ausführen, up-get, Paketmanager, install ist selbst erklärend. Und dann wollen wir zwei Pakete installieren. Also python-dev wollen wir installieren. Das sind die Entwicklungspakete für Python. Und python-pip, das ist praktisch ein Paketmanager für Python, mit dem man diese Libraries ähm, installieren, nicht installieren, ähm, verwenden doch mit dem man die Libraries installieren kann. <lacht> Wie gesagt, ich bin etwas durcheinander schon, weil ich jetzt schon sehr viel geredet habe. Ähm, man kann hier im Paketmanager einfach zwei Pakete so hintereinander schreiben und sie werden einfach auf einmal installiert, falls ihr das nicht wusstet. Gut, drücken wir Enter. Das dauert ein bisschen. Er baut wieder Abhängigkeitsbäume auf und lest Statusinformationen ein und wir sollten sehr bald fertig sein eigentlich damit jetzt weiß ich ja mittlerweile schon wie das ganze abläuft nach dem fünften Take und wir sind fertig bald Jawohl. Ähm, gut jetzt haben wir eben dieses dieses Development Paket und die den Paketmanager und jetzt können wir mittels dieses Paketmanagers WiringPy installieren. Das geht mit sudo, weil es wieder root berechtigungen braucht. Ähm, PIP. Install, wieder, selbst erklären. WiringPy 2. Das ist der Paketname, den wir installieren wollen. Ups. Funktioniert eigentlich fast wie apt-get, nur dass das PIP heißt. Dann wird das Ding das Ganze herunterladen. Das sehen wir hier. Downloading tagez also den den Source Code davon, damit sie entpackt und hier ein Haufen Compiler-Kommandos ausgeführt. Das ähm, nimmt einfach die ganzen C-Dateien, kompiliert sie und gibt sie dann ins slash usr slash include slash python 2.7 Verzeichnis rein. Ja, es ähm, dauert wieder ein bisschen ein bisschen länger und wenn wir das dann fertig haben, dann können wir diese Pakete eben im Python verwenden. Gut und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo ich euch mal die Datei, also das Skript zeigen kann. Nämlich mit nano, ich verwende wieder nano als Texteditor, um blink.py. Das sehen wir hier gleich in der ersten Zeile da machen wir ein sogenanntes Import. Also, wir, damit wir eben das Ganze importieren, wir brauchen WiringPy2 und wir geben dem Ganzen gleich einen Alias, also mit S. Das nennen wir einfach WiringPy. Damit wir nicht immer WiringPy2 schreiben müssen. Man könnte hier auch WP oder nur P machen, äh, oder nur W machen auch ziemlich viele. Das ist einfach eine Abkürzung dafür praktisch. Und Time importieren wir auch, das brauchen wir dann für den Sleep-Befehl. Ja, wir sehen hier schon, dass das einige Unterschiede eigentlich hat zu ähm, zu Shell, weil Shell ja eine Stapelverarbeitungsskriptsprache oder so ähnlich ist. Also es verarbeitet einfach ein Kommando nach dem nächsten, so als wenn man es in die Befehlszelle eingeben würde. Das heißt, theoretisch, wenn wir alles, was in dem in dem Shell-Skript drinnen steht, in die Befehlszeile genauso eingeben, dann würde genau dasselbe passieren. Das geht hier logischerweise nicht. Das ist ähm, eine eigene Programmiersprache mehr oder weniger Python ist etwas höher, also Shell ist ziemlich primitiv. Es ist wie gesagt schon circa so wie Batch unter Windows eigentlich fast genauso. Ja, ähm, deswegen brauchen wir nämlich auch diese Libraries, weil wir nicht mit den Systemkommandos arbeiten können, mit dieser GPIO-Utility. GPIO das heißt, wir verwenden hier mal die erste Methode wiringpy.wiringpySetup, die ähm, ähm, setzt einfach praktisch alles zurück auf die Standardeinstellungen und bereitet die GPIO-Pins darauf vor, dass sie verwendet werden können. Das ist so wie wenn wir eigentlich jedes, hm, wie erklärt man das am besten, wenn wir unseren Pi starten eigentlich, dann wird dieses Kommando ausgeführt. Oder es gibt glaube ich sogar GPIO-Reset, das macht glaube ich dasselbe. Ja, ähm, dann haben Wir hier unten pin Mode. das ist glaube ich selbst erklärend was das macht, das ist praktisch GPIO-Mode. Das ähm, setzt einfach den Modus eines Pins entweder auf, also das, das hier vorne ist die Pinnummer und das hier hinten ist der Modus. Ähm, hier ist unser Modus 1, das bedeutet Out, 0 wäre ähm, In und 2 wäre Pulsweitenmodulation, aber das kommt später noch. Ja, dann starten wir hier wieder unsere Schleife. Das wären auch wieder einige Unterschiede. Ähm, klar zu Shell. Nämlich schreiben wir hier nicht while Klammer true, sondern wir schreiben while 1. Das ist eine C-Style while Schleife mehr oder weniger. Ähm, ja, das ist einfach 1. Also 1 wird praktisch in Binär. Und konvertiert, mehr oder weniger, und dann, oder eigentlich in einen bulinschen Wert konvertiert, und der ist dann true, und deswegen ist das eine while true. Dann schreiben wir einen Doppelpunkt, was eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist für Programmiersprachen. Und das nächste ungewöhnliche ist, dass wir keine Klammern verwenden, oder eigentlich keine Befehle, um die while-Schleife abzugrenzen, sondern wir verwenden Tabulatoren. Also Python ist sehr pingelig und sehr heikel auf die Einrückung. Wir müssen hier einen Tabulator machen, wenn wir in die schleife in der while-Schleife sind praktisch damit Python das auch erkennt, dass wir da drinnen sind. Und ganz wichtig, es dürfen keine Leerzeichen sein. Also hier zum Beispiel zwei Leerzeichen dürfte ich nicht machen, sonst würde das der Interpreter nicht erkennen. Und am Ende der While-Schleife gibt es in unserem Fall nicht, weil das eine While-Schleife ist, es ist eine Endschleife. Aber normalerweise würde man am Ende einer Schleife einfach wieder den einen Tabulator nach innen rücken und hier ganz normal seinen Code weiter schreiben. Also da kommt sehr stark auf die Einrückung an. Ja, und hier haben wir wieder unsere vertraute Schleife. Wir schreiben mit wiringpy.digitalwrite. Die von euch, die einen Arduino besitzen, werden diese Funktion vielleicht kennen. Das digitalwrite, das heißt nämlich beim Arduino genauso. Hier haben wir dann den Pin mit 0 und wir schreiben den Status 1. Dann können wir hier, wie vorher schon gesagt, keine Systemkommandos verwenden, wie sleep. Deswegen nehmen wir einfach, deswegen haben wir hier oben time importiert und nehmen es time.sleep um eine Sekunde ähm, zu schlafen praktisch dann reiten wir wieder 0, so wie oben mit 1,0, 0 ist mit 0 und schlafen wieder für eine Sekunde Ja, das war eigentlich das ganze Skript ähm, Wenn wir das ganze jetzt ausführen äh, Sudo Python Blink.py oder wie auch immer ihr das genannt habt ähm, Das Sudo ist deswegen wichtig, weil diese dieses diese Zeile hier, die WiringPy.WiringPySetup braucht Root-Berechtigungen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher wieso, aber ich kann mir vorstellen wieso, weil sie auf die Systemkonfiguration praktisch zugreift. Deswegen ist das schon relativ logisch, aber ich, ich weiß es nicht spezifisch wegen, was für einem Grund. Jedenfalls braucht es das und deswegen müssen wir das Ganze, das muss ich wieder eingeben, als Root ausführen. Python sollte logisch sein, das ist einfach die ausführbare Datei, die ähm, der, der Python-Interpreter und eben Python nicht-Python, Blink.py. Wenn wir das jetzt ausführen, dann sollten wir keine Fehler bekommen und die LED sollte blinken. Das seht ihr jetzt nicht, weil dieses ähm, Fenster, also das Picture-in-Picture, -Picture eine doch überraschend, ähm, überraschend viel Arbeit war mit Freeware-Programmen und deswegen Ihr habt es ja eh schon gesehen im letzten Video. Deswegen ist das jetzt auch nicht so spannend. Ja, aber ich kann euch versichern, ich verspreche es euch, die LED blinkt hier bei mir. Wir können wieder, wie gehabt, mit STGC abbrechen, also mit einem Keyboard Interrupt. Und ja, das war's eigentlich soweit zu diesem Skript. Wir werden, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt dieses, also schon nächstes Mal machen soll oder erst in ein paar Folgen. Wenn um, wir dann versuchen, einen Steppermotor anzusteuern. Mit einem, mit dem Raspberry Pi. Um, aber ja, wie gesagt, bin ich mir noch nicht sicher. Ich will jetzt auch jetzt nichts, nichts versprechen, spezifisch. Um, aber das wäre auf jeden Fall noch eine um einiges kompliziertere Anwendung für die GPIO-Pins. Ja, ähm... Um, mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als euch noch viel Spaß mit eurem Raspberry Pi zu wünschen. Und ja, bis zum nächsten Mal.